In diesem Video geht es um das Rechnen mit komplexen Zahlen. Wir behandeln zuerst die vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Dann widmen wir uns den Themen Potenzen und Wurzeln. Im letzten Video haben wir uns mit der Eingabe einer komplexen Zahl beschäftigt. Mit dem Wissen, dass die imaginäre Einheit i zur Eingabe benutzt wird, ergeben sich Addition und Subtraktion automatisch mit Plus und Minus. Wichtig ist dabei allerdings, um die jeweilige komplexe Zahl runde Klammern zu setzen. Die Summe von 3 plus 2i und minus 4 plus i wird also als in runden Klammern 3 plus 2i plus und dann minus 4 plus i wiederum in runden Klammern in das Eingabefeld eingegeben. Das Ergebnis wird sowohl in der Normalform als auch in der Polar- und Exponentialform angezeigt. Für die Differenz der beiden Zahlen, ersetzen wir das Plus durch ein Minus und erhalten als Ergebnis 7 plus i. Auch die Multiplikation zweier komplexer Zahlen erfolgt intuitiv. Gebe in runden Klammern 3 plus 2 i mal in runden Klammern minus 4 plus i in das Eingabefeld ein. Dann erhältst du das Ergebnis minus in runden Klammern 14 plus 5 i bzw. minus 14 minus 5 i. Für die Division verwenden wir den Schrägstrich. Im mathematischen Modus macht Wolfram Alpha einen Bruchstrich daraus. Das Ergebnis kannst du dann sowohl in der exakten Darstellung minus ein Siebzehntel mal in runden Klammern 10 plus 11i oder in der angenäherten Darstellung minus 0,5882 minus 0,6470i ablesen. Für die Berechnung der fünften Potenz der komplexen Zahl 3 plus 2i geben wir die komplexe Zahl in das Eingabefeld mit runden Klammern ein. Dann tippen wir das Dachsymbol ein. Es erscheint ein blaues Kästchen im Eingabefeld, in das wir den Exponenten 5 eingeben und Return drücken. Alternativ hätten wir im mathematischen Modus auch den zweiten Button von links nutzen können. Interessanter wird die Berechnung der fünften Wurzel von 3 plus 2i. Dazu können wir die Potenzschreibweise ausnutzen, und den Exponenten ein Fünftel eingeben. In der Inputzeile vergewissern wir uns, dass Wolfram Alpha unsere Eingabe korrekt interpretiert hat. Das angenäherte Ergebnis 1,28347 plus 0,15164i steht dann in der nächsten Zeile. Aber halt! Laut Fundamentalsatz der Algebra wissen wir doch, dass es fünf Wurzeln geben muss. Wenn wir etwas weiter scrollen, werden wir auch fündig. Zum einen werden nun alle fünf Fünfte-Wurzeln angezeigt, zum anderen werden sie auch exakt in der Exponentialschreibweise aufgelistet. Die Grafik mit allen Wurzeln in der Gaußschen Zahlenebene zeigt sehr schön, wie sie mit einer Winkeldifferenz von 72 Grad radialsymmetrisch verteilt sind. Für die Grundrechenarten nutzen wir bei komplexen Zahlen Plus-, Minus-, Mal- und Schrägstrich. Wichtig dabei ist, um die komplexe Zahl runde Klammern zu setzen. Eine Potenz wird berechnet, indem das Dachsymbol eingetippt wird. Alle Wurzeln einer komplexen Zahl erhalten wir, indem wir die Potenzschreibweise verwenden und den Kehrwert der gesuchten Wurzel als Exponenten eingeben. Zuerst wird nur die erste Lösung angezeigt, aber eine Übersicht aller Wurzeln findet sich weiter unten.